Vietnam, 16. März 1968. Kampfhubschrauber bringen eine Einheit der 11. US-Infanteriebrigade zum Einsatz gegen das Dorf Milai. Es ist etwa 7 Uhr morgens, als die C-Kompanie die Dorfbewohner aufstöbert und zusammentreibt. Was dann geschieht, dauert nur etwa 20 Minuten. <lacht> Das war vor 20 Monaten. Erst jetzt haben einige der Soldaten berichtet. Simpson sagt, wir sollten alles vernichten. Als ich zu einer Hütte kam, da rannten eine Frau, ein Mann und ein Kind vor mir weg. Ich schrie, sie sollten stehen bleiben, in ihrer Sprache. Aber sie rannten weiter. Und da ich Befehl hatte, habe ich sie erschossen. Die Frau und den kleinen Jungen. Wie alt war der Junge? Zwei Jahre. Well there Also da waren etwa 40 bis 50 Leute in der Mitte des Dorfes. Wir hatten sie zusammengetrieben, sie hockten da wie eine kleine Insel. Was für Leute, Männer, Frauen, Kinder? Wir ließen sie hinkauern. Wir dachten, wir sollten sie bewachen. Leutnant Kelly kam vorbei, ging weg und kam nach etwa 15 Minuten zurück und sagte, warum habt ihr sie noch nicht umgelegt? Ich sagte, ich hätte gedacht, wir sollten sie nur bewachen. Kelly sagte, legt sie um. Und sagte er das zu allen oder nur zu ihnen? Nun, ich stand ihm gegenüber, aber die anderen hörten es mit. Dann ging Kelly zurück und schoss auf die Dorfbewohner. Er forderte mich auf, auch zu schießen, und da schoss ich. Ich gab vier Feuerstöße in die Menschengruppe. Sie schossen vier Magazine leer? Vier Magazine je 17 Schuss. Sie haben also 60 bis 70 Schüsse abgegeben? Ich hatte auf Schnellfeuer gestellt, das streut. Man weiß da nicht so genau. Vermutlich habe ich 10 oder 15 von ihnen getötet. About, uh, 10, 15 Männer, Frauen und Kinder? Frage an Groover. Wie viele Zivilisten wurden getötet? Was schätzen Sie? 100, 200, 300 oder mehr? Ich habe nicht gezählt. Da war zu viel los im Dorf. Wie viele Soldaten haben da mitgeschossen? Schwer zu sagen. Einer der Jungen schoss sich selbst in den Fuß, um nicht mitmachen zu müssen. Der Name dieses Soldaten ist unbekannt. Wir wissen nicht, ob er wegen Selbstverstümmelung vor Gericht kam. Möglicherweise blieb er deshalb von Strafe verschont, weil die Gefahr bestand, dass er die Wahrheit gesagt hätte. Von dieser Wahrheit über das Gemetzel von Milai stand im Abendkommuniqué des offiziellen Informationsdienstes der US-Armee in Vietnam an diesem Tage nichts. Lakonisch hieß es, bei einem Einsatz in der Nähe von Quang Nai haben Einheiten der American Division 128 Gegner getötet. Gruver sagt, das Kind war etwa vier Jahre alt, beinverwundet. Einer der Soldaten tötete es. Frage an Simpson, wie viele Schüsse haben Sie etwa abgegeben? Etwa 15 Magazine zu je 20 Schuss, alles was ich hatte. Und Sie selbst haben etwa 10 Leute erschossen? Frage an Medlow, wie ist es möglich, dass ein Mann mit zwei Kindern wie Sie Babys erschießt? Ich hatte damals nur meinen kleinen, nur meinen kleinen Jungen. Wie schießt man auf Babys? Ich weiß nicht, es passiert einfach. Wie viele Leute wurden umgebracht an diesem Tag? Ich denke so 370. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Vom Sehen. Zurück blieb verbrannte Erde. Was die Kompanie getan hatte, ist schon 1945 im Statut des Internationalen Militärtribunals von Nürnberg beschrieben worden. Mutwillige Zerstörung, Ermordung der Zivilbevölkerung, Verwüstung, die durch militärische Notwendigkeit nicht gerechtfertigt ist. Dazu Dr. Robert Kempner, vor 24 Jahren stellvertretender US-Hauptankläger in Nürnberg. Soweit mir der Tatbestand bekannt ist scheinen das klare Fälle von sogenannten Kriegsverbrechen zu sein. Und zwar Kriegsverbrechen im alten klassischen Sinne. Muss nicht nach Nürnberg die Schuld von solchen Handlungen schwerer wiegen? Ja, das ist ganz gewiss der Fall, denn in der ganzen Welt sind ja schließlich die Nürnberger Grundsätze bekannt geworden. Und äh, infolgedessen, wenn solche Grundsätze statuiert sind, ist es ganz klar, das ist ein großes Warnsignal für jeden Kriegführenden und Nichtkriegführenden. Überlebende des Massakers von My die unter den Leichen anderer verborgen, den Schüssen entgangen waren, wurden jetzt in einem Lager in der Nähe des zerstörten Dorfes entdeckt. Sie machten Angaben vor amerikanischen Reportern, aber sie erklärten, dass südvietnamesische Untersuchungsbehörden sich niemals um Aussagen von ihnen bemüht hätten. Und noch vor wenigen Tagen erklärte General Lam, südvietnamesischer Militärbefehlshaber im Quang Nai-Gebiet, die Zeitungsberichte über die Vernichtung Milais für falsch. Die Verschwörung des Schweigens begann, kaum dass die Presse Nordvietnams im April 1968 von dem Massaker berichtet hatte. Brigadechef Oberst Henderson untersuchte damals den Fall. Doch es geschah nichts. Dabei wusste Hendersons Presseoffizier, wie er heute sagt, dass die Sache faul war. Dieser Presseoffizier wusste auch von den Fotos. Er behauptet aber, dass man sie ihm nicht gezeigt habe. Alle Beteiligten schwiegen 20 Monate lang. Nur einer sprach. Ronald Reidenauer, ein Unbeteiligter. Nachdem ihm Soldaten der C-Kompanie vom Milai-Einsatz erzählt hatten, alarmierte Reidenauer in Briefen Kongressabgeordnete und den Präsidenten. Das war im März 1969. Aber erst jetzt, am 20. November, als die Untersuchung bereits im Gange war, veröffentlichte Armeefotograf Heberle endlich seine Fotos von Milai. Die amerikanische Öffentlichkeit war schockiert. Und nun endlich sprachen auch die beteiligten Soldaten. Hoover sagt, in der Nacht vor der Aktion wurde uns gesagt, dass überall die Vietkongs sind und wir alles niedermachen sollten. Wer hat das gesagt? Hauptmann Medina. Frage an Simpson: Hat sich irgendjemand in der Kompanie dem Vernichtungsbefehl widersetzt? Nun, ich habe selbst gezögert, aber ich hatte doch direkten Befehl. Wenn ich dich mitgeschossen hätte, dann wäre ich vielleicht vors Kriegsgericht gekommen. Frage an Medlow: Warum haben Sie das getan? Ich dachte, ich hätte einen Befehl und ich glaubte, es war die richtige Sache zu tun. Ich tat es, weil ein Kamerad von mir, Bobby Wilson, draufgegangen ist. Das bedrückte mich. Als ich geschossen hatte, fühlte ich mich zunächst ganz gut. Aber später am Tag hatte ich Bedenken. Was wird nun mit Ihnen geschehen? Nun, ich glaube, dass nichts passieren wird. Ich bin aus der Sache raus. I am out, sagt Medlow. Das soll heißen, ich habe nichts mehr damit zu tun. Und zwar nicht nur, weil Gott ihn für die Sache schon gestraft habe. Am Tage nach Milai wurde ihm ein Fuß abgerissen, als er auf eine Mine trat. Medlow meint auch, dass man ihn als Zivilist nicht mehr vor ein Militärgericht stellen kann. Bis heute gibt es nur zwei Angeklagte. Den ehemaligen Führer der C-Kompanie, Leutnant Kelly, und einen seiner Zugführer. Anfang nächsten Jahres wird Kelly vor dem Militärgericht stehen. Seine Verteidiger haben aber heute schon erklärt, dass er sich als nicht schuldig bekennen wird. Kelly weist den Vorwurf des Massakers zurück. Er habe lediglich Milai auftragsgemäß gesäubert. Seine Soldaten wie Grover, Simpson und Medlow erklären, sie hätten auf Befehl geschossen und sie berufen sich auf Befehlsnotstand. Wir fragten Dr. Kempner, kann Soldaten der Armee eines demokratischen Staates der Entschuldigungsgrund des Befehlsnotstandes zugebilligt werden? irgendein Entschuldigungsgrund unter dem Kapitel, unter dem Thema Befehl oder Befehlsnotstand kann nach amerikanischen Bestimmungen überhaupt nicht angewandt werden. Es ist alte amerikanische und auch englische Tradition, dass solche sogenannten Befehlsnotstände nicht anerkannt worden sind. Die können vielleicht bei der Zumessung der Strafe für unsere chargen eine Rolle spielen, aber prinzipiell darf der amerikanische Soldat, wie jetzt auch der deutsche Soldat und Soldaten in anderen Ländern, keine unmenschlichen und ungerechten Befehle ausführen. Wie die amerikanische Wochenzeitung Overseas Weekly jetzt ermittelte, scheint das Disziplinarverständnis der Soldaten diesem Grundsatz nicht zu entsprechen. Auf die Frage, ob sie Bedenken gehabt hätten, einen Auftrag wie in Milai auszuführen, antworteten sechs von zehn in Deutschland stationierten GIs sinngemäß, es mag hart sein, aber Befehl ist Befehl. Und am Ende ist es eben das, was sie gelernt haben. Diese Soldaten, wie alle Soldaten. In Spezialtrainingslagern, die sie hart machen sollen, lernen sie am Ende nicht nur Qual zu ertragen, sondern auch Qualen auszuteilen. Die Wirklichkeit dieses Krieges ist nichts als eine Kette von Grausamkeiten und das Massaker von Milai ist nur ein Glied darin. An Fotos wie diese haben wir uns längst gewöhnt. Diesen Mann wird man vor den Richter stellen. Oberleutnant William Kelly, 26 Jahre, Berufssoldat. Als junger Mann zu Hause war er das, was man einen guten Jungen nennt. Unauffällig, freundlich, guter Durchschnitt. Keiner, der ihn kannte, traut ihm zu, dass er den Mordbefehl gegeben und selbst geschossen hat. Kelly kommt vor Gericht wegen Ermordung von wehrlosen vietnamesischen Zivilisten in einer Feuerfreizone. Dort, wo Tag für Tag Artillerie und Bomber ungezählten Tod verbreiten. Über Vietcong wie über unschuldige Zivilisten. Aber anonym, aus der Entfernung und folglich ohne Schuldgefühl.